dieses Weihnachten von dem alle reden. Das hasse ich. Denkt ihr, ich bin der Weihnachtsmann? Vielleicht bin ich gar nicht der Weihnachtsmann, sondern der Grinch. hänge Hakenkreuz seit Weihnachtsbäumen. Yeah. Ich die einmal lösen. Ja .학교. Alles gut. Kennt ihr das? Kennst du das? Pass ja. auf. Unfall im Brunnen. Ja, ja. Aua. Aua. Aua. Aua. Aua. Hallo yeah. yeah. ah, Leute, ich bin der Grinch, ich bin gruselig. <lacht> Mathe, ich finde das hier gerade nicht. <lacht> Geht euch noch so. Ah ja. ein äh, ganz schlechte Weihnachten. Hast du Weihnachten auch so sehr wie ich? Ja. Ah, cool. <lacht> Endlich mal jemanden gefunden. Sehen Sie mich an, ich bin mit Ihrer Höllenmaschine gefahren. Mit diesem Karusseller Rhinoceros. Mir ist schlecht. Das sieht man an der Farbe meines Gesichts. Es ist grün. Ja. Mit wem schreibst du dich? Siehst ja. du, wer ich bin? Ja. Wer bin ich? Ja, Grinch, okay. hast du gedacht, ne? Hast dich von mir maletreikseln lassen. Ich bin nicht der Grinch. Ich bin der Weihnachtsmann. Ey! Ihr habt euch von meiner grünen Farbe verwirren lassen. Ihr müsst immer hinter den Menschen gucken. Und jetzt, was wünscht ihr euch zu Weihnachten? Gibt's nicht. Kriegst ein neues Gesicht. Mh, Schmacko, lecky. Schmacko, Franzko, Markus, Lanzko. Mmh. Kann man da mal eins gegen schlurfen? Nicht so ein Schlürfolores heute? Keine Schlörfolorie? kann ich was von einem Heißgetränk mal gegenschlürfen? schlürfen? Für was? Lass mir mal was Abgegulares. Okay. Schalke ja. Dönski! Also, wo kommst du her? Was machst du? Was denkst du? Keine Ahnung. Meinst ich kann da auch mal was wegtrinkularis? Ja. Was? Ab hab Andreas Geburani. Das war mal, echt schlecht. recht Glüh schlägt. Glühweinologes? Den Glühwein Zorn vom Dach? <lacht> genau den. ja. Ich hab' nicht verstanden. Schanke, Schanke Dön, Bitte, Böhn, ja? Ja, alles klar. Ich weiß ja. trotzdem nicht, was du so sein sollst. Was denkst du? Denkst du, ich bin der Weihnachtsmann? Nee. Der Falsch geraten. Ich bin der Grinch. Ja. Aber du dachtest jetzt wegen der Mütze. Da bist du im Irrtum unterlegen. Fehlverhalten! verhalten?